Vassili Golod in Kiew, wie hast du diese massiven Angriffe heute denn erlebt? Wenn du mitten in der Nacht den Luftalarm hörst, diese unangenehme Sirene, dann ist es das eine. Wenn du mitten in der Nacht laute Explosionen hörst, dann ist es etwas ganz anderes. Im Fall von Kiew hat die Flugabwehr gearbeitet, hat die Drohnen abgewehrt. Das ist aber ein Geräusch oder sind Geräusche, mit denen die Menschen in der Ukraine hier seit mehr als einem Jahr leben müssen. Mit der ständigen Angst, mit der ständigen Bedrohung, dass es sie treffen könnte. Wir berichten ja immer wieder darüber, dass dass Raketen, das Drohnen, Wohnhäuser treffen, dass äh, diese Raketen und Drohnen Menschen mitten in der Nacht töten. Das ist die Lebensrealität in der Ukraine entlang der Frontlinie im Süden und im Osten äh, ist es noch krasser. Da herrscht nahezu ständiger Beschuss und das ist etwas, womit die Menschen hier leider leben müssen. Nun mal gestern ja überraschend bekannt geworden, dass Präsident Zelensky kommende Woche auch Deutschland besuchen wolle. Die Pläne waren natürlich aus Sicherheitsgründen geheim, sind aber möglicherweise aus den Reihen der Polizei an eine Zeitung weitergegeben worden. Wie reagiert die ukrainische Regierung denn darauf? Gefährdet das die Besuchspläne? Die ukrainische Regierung reagiert gar nicht darauf. Die Reisen von Präsident Zelensky werden nicht im Vorfeld kommuniziert. Er hat ja schon einige Reisen gemacht. Die wurden dann während der Reise, wenn er angekommen ist, kommuniziert. Das wurde dann erst öffentlich. Ähnliches gilt ja auch, wenn beispielsweise deutsche Politikerinnen und Politiker die Ukraine besuchen. Da wird das auch bis zuletzt geheim gehalten, oft auch erst bis zur Abreise. Im Falle von Präsident Zelensky hat das natürlich noch mal eine höhere Brisanz im russischen. Im Staatsfernsehen wird ja immer wieder darüber gesprochen, dass man ihn töten müsse. Man hört immer wieder von russischen Offiziellen, von russischen Politikern ähm, laute Gedankenäußerungen darüber, dass man den ukrainischen Präsidenten töten müsse. Und deswegen wird besonders großer Wert auf seine Sicherheit gelegt und es wird nicht darüber gesprochen, welche Reisen er vorhat. Vassili, vielen Dank für die Informationen nach Kiew und damit direkt weiter zu Ina Ruck in Moskau, wo es ja gestern diesen vermeintlichen ukrainischen Drohnenanschlag auf den Kreml gegeben hat. Der Vorfall, Ina, der schlägt weiterhin große Wellen. Ja, und zwar ist die offizielle Version, die man hier als Erklärung gegeben hat gestern, nämlich die Ukraine war es nochmal verschärft worden heute. Heute hieß es, es war die Ukraine aber auf Befehl von Washington. Da macht man das hier nicht mehr. Sowohl Kiew als auch Washington dementieren. Washington spricht gar von einer Lüge. Viel interessanter ist aber, finde ich, was hier nicht gesagt wird, nämlich so viele offene Fragen, die überhaupt nicht kommentiert werden, die es da gibt rund um diesen seltsamen Vorfall. Also Wie schaffen es zwei Drohnen in den bestbewachten Luftraum des Landes zu gelangen? Also direkt über den Kreml, über die Wohn das Wohnquartier von Präsident Putin dort. Das war ja genau das Gebäude, in dem er wohnt. nicht? Warum hat es einen halben Tag gedauert, bis überhaupt darüber geredet wird? Und warum werden die Bilder nicht gezeigt? All die Bilder, die wir gesehen haben, die wir kennen von, der fliegenden, von diesem fliegenden, wahrscheinlich ja Drohnenähnlichen ähnlichen Gerät oder dieser fliegenden Drohne von den Flammen, die man gesehen hat, all das ist hier nicht gezeigt worden. Hier spricht man immer nur von einem ukrainischen Angriff. Man zeigt die Bilder nicht vielleicht, weil man, sich, oder weil man nicht will, dass sich noch mehr Leute hier Fragen stellen, die man man einfach nicht beantworten kann oder will. Und was folgt denn jetzt aus all dem? Na, zum einen äh, wird sicherlich Russland diesen Vorfall, was auch immer, es war Nutzen für weitere Angriffe. Wir haben das heute schon gesehen. Es wird sicherlich auch weiter Angriffe auf Kiew geben, weil man immer sagt, man werde äh, gleichwertig antworten. Nicht? Man behauptet ja, die Ukraine habe diese Drohne da gestern gesteuert und deswegen werde man ähnlich antworten. Zum anderen aber, und das ist auch sehr interessant, wird man hier nervöser. Viele Städte, mehr als 20 Städte, haben ihre Kriegsparaden, also ihre Siegestagsparaden abgesagt, die eigentlich am 9. Mai stattfinden sollen. Da wird dann Sicherheitsgründe werden genannt. Das zeigt also, dass die Nervosität steigt. Möglicherweise gibt es auch einfach zu wenig Soldaten und Kriegstechnik. Die wird anderswo gerade im Einsatz sein. Aber man nennt Sicherheitsgründe. Das zeigt, dass man hier wirklich nervös wird. Ina, vielen Dank für die Informationen nach Moskau. Mhm.